Hallo und herzlich willkommen! Wir machen heute etwas, was ich überhaupt nicht leiden kann und dass ich trotzdem drauf freue. Nämlich zwei Sachen gleichzeitig. Erstens, es geht um Essen und zweitens Unboxing. Ich liebe Essen! <lacht> <lacht> ähm, ja, weil wir wollen euch ja auch ein bisschen daran teilhaben lassen, wie hier so das normale Leben aussieht. Weil es ist nicht alles immer nur Sightseeing. Ist auch ganz viel anderer Kram. Und ja, äh, wir waren gerade einkaufen. Das machen wir hier so alle zwei bis drei Tage mal haben schon verschiedene Spots, also den großen Laden, wo es das teure, gute Zeug gibt und den etwas kleineren Laden, wo es das billige Zeug gibt, dafür Schönes. <lacht> <Es> ganz <gibt> tatsächlich <lacht> Zeug, was der andere Laden nicht hat. Und dann gibt es natürlich den Laden hier um die Ecke. Naja. Genau, wir haben die Sache gemacht, die man nicht machen soll. Wir sind ganz hungrig einkaufen gegangen. <lacht> ja. so. Deshalb sind unsere Taschen, also nicht nur deshalb, wir haben sogar eine Liste gemacht gehabt. Aber es kamen dann doch ein, zwei Sachen vielleicht noch zusätzlich dazu, zu der Liste. Yep. Genau. Willst du anfangen mit deinem Rucksack, oder soll ich anfangen? Also, was man natürlich immer macht in einem fremden Land, Und? ist Wasser aus der Flasche kaufen. Da habe ich auch noch eins, glaube ich, mit. Aber das hole ich nachher, das ist irgendwo Genau. Das ist einfach nur natürliches Mineralwasser, steht hier auch auf Englisch drauf, ja. nichts Spektakuläres. Aber wir haben gesagt, jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, auch wenn wir noch Wasser haben, wir holen einfach immer eine Flasche, mindestens eine. Genau, für den Kaffee, für die Nudeln, für Also Nudeln die muss Also Nudeln, die, die wir so, die Soße mitessen, wo wir die Soße so ja, trinken. Ja. Wenn wir Pasta machen, wir haben tatsächlich Pasta hier gefunden. Mhm. Magst du das mal holen? Das finde ich nämlich ganz toll. Also das finde ich wirklich ganz toll. Wir haben hier haben wir Pasta gekauft und das Tolle daran... Das sieht sehr wie italienische Pasta aus. Aha. Jetzt kommt das ganz Tolle. Also, hat so Vor- und Nachteile, aber das, die Pasta ist hier schon so in Portionen gebündelt. Und zu Hause kann ich mich erinnern, also ich hab, wir haben ja wirklich viel Pasta auch immer gemacht und gekocht. Man macht immer zu viel, man macht einfach immer zu viel. Da ist es so, okay, zwei von den kleinen Bündeln und es ist eine perfekte Portion für uns zwei. Ich wenn die jetzt noch aus Papier wären, diese Bändchen, wäre ich vollkommen begeistert. Genau. Ich wollte es nur kurz zeigen. Ich finde es... Ja, ja. ja. ja. So. Da, du bist das als nächstes Achso, ich bin das als dran. Ja. Ich nehme das, was als erstes hier oben drauf ist. Boah. Ah ja. Es ist natürlich gleich wieder Essenszeit. Um 17 Uhr. Tea Time. <lacht> Tea Time für uns. Und ich wollte ein... Weil wir, wo wir in Osaka waren, haben wir in der ba in the Bakery so ein... Milchbrötchen, Zopf, eigentlich ist es ein Zopf, ja, kein Milchbrötchen, so ein Zopf mit Schokolade, gehabt. Den hatten wir auf dem Video auch drauf, stimmt. Der war lecker. <lacht> Deshalb wollte ich heute auch wieder sowas ähnliches haben. Und tada, sie hatten sowas. Auf den freue ich mich jetzt mega. Ja, den gibt es dann gleich und wir werden euch auch berichten, wie dieser schmeckt. So, Gibt's überall, hier vor allen Dingen in Plastik eingepackt, Tomaten. Zum so essen zum aufs Brot oder halt auch zum Verkochen. Was man sagen muss ist, also wirklich, sie sind halt in Plastik alle einzeln verpackt, aber ich finde, die Tomaten sind hier wirklich gut. Das, war das ist Ding. mir so noch gar nicht aufgefallen, aber ja. Okay. Also die. bei uns achte ich extrem darauf, dass es gerade Tomatenzeit ist. Also es ist wirklich gerade Sommer oder so, dann schmecken die auch gut. Oder in Italien natürlich, da schmecken sie auch sehr gut. Aber auch nur im Sommer und... Im Winter, oder jetzt so in der Zeit, kriegst du bei uns keine guten Tomaten. Die sind richtig gut. Okay, so. Ah, das musst du erklären. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich werde es nachher essen. Sieht aus wie eine Schnecke, also geformt. Es fühlt sich aber so weich an, als wäre da Pudding drin. Vielleicht ist es eine Puddingschnecke, vielleicht ist es eine Erdbeerpuddingschnecke. Ich habe mir nicht übersetzen lassen, was da drauf steht. Ich werde nachher berichten, das gibt es zum Zopf dazu. Ich sehe, also ich meine, dass es leicht rosa angehaucht ist. Deshalb bin ich schwer für Erdbeerschnecke. Next one. Ah, du hast wir Hunger, oder? keine Zeit. Du Noch <lacht> essen, wir können ganz lange. Oh, es ist mein Land. Einfach nur schon allein wegen der Auswahl an Tofu. Es gibt hier Tofu, davon habe ich hier in Österreich nur träumen können. Es, und ich esse wirklich schon sehr, sehr, sehr lange vegetarisch Die und auch Tofu. Eingelegt, vorfrittiert, nachfrittiert, Ich, jetzt, ich, ich kaufe bei uns eigentlich nie diesen ganz pla plain natural Tofu, weil der einfach nicht gut schmeckt. Also der, ja, man kann daraus was machen auf jeden Fall, aber hier, meine Güte, schmeckt dieser normale. Lasche, da ist nichts dran, gar nichts, das ist der Plain Tofu, er schmeckt so gut, so gut. Und ich habe auch schon mein Favorite. das ist hier auf, auf, der, auf der Seite, hier sieht man so eine kleine Zeichnung, das ist Hokkaido. Und wir haben schon festgestellt, alles was so mit Milchprodukte, Tofu, Soja, Verarbeitung zu tun hat, alles was aus Hokkaido kommt, ist richtig qualitativ richtig gut. Also nicht alles, aber das was wir halt jetzt so... Genau. Getestet haben. Hier nämlich Joghurt zu finden fürs Frühstück, fürs Müsli. Haha, Müsli. Dazu... Achso, doch, kann ich kurz erklären. Ich habe Haferflocken natürlich gefunden. Die gibt es hier. Witzigerweise von Kellogg's, aber nicht nur. Ähm, alles andere ist irgendwie hochverarbeitetes Zeug. Also mit viel Zucker, Honig, Schoko, irgendwie aufgepoppt, crunchy und so weiter. Ähm, und den ersten Joghurt, den ich hatte, der hat, war mit Vanillezucker oder so. Und der ja, hat schräg. sehr eklig geschmeckt. Und... also für mich. Und deswegen äh, haben wir dann ein bisschen weiter uns umgeschaut. Und Joghurt gibt es hier in diesen tollen Packungen. Sehen eigentlich alle so aus. Und der kommt ebenfalls auch aus Hokkaido. Ist sehr schön, sehr cremig, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Den gibt es von mir immer zum Frühstück. Klaue ich sogar auch ab und zu dann was davon. Ja. Ach, wie könnte es sein? Es gibt noch mehr Tofen. <lacht> genau, hier mal in jetzt so äh, Dreiecken vorportioniert. Ja auch sehr lecker, mit Reis und Sojasauce. Dazu eine kurze Nebeninfo. Ich hatte es schon mal im Chat geschrieben. Ich bin nicht so begeistert von Tofu, weil ich einfach Soja nicht vertrage. Was heißt nicht vertrage? Mein, mein, mein Körper kann nichts damit anfangen. Das heißt, es liegt dann einfach schwer im Magen und ich habe kurze Zeit später wieder Hunger. Ich müsste es wahrscheinlich mich ganz langsam rantasten. Ich habe halt nie irgendwie Soja gegessen, in keiner Form. Müsste mich ganz langsam da reinarbeiten, bis irgendwie mein Darmbakterien gebildet hat, die das Zeug verarbeiten können. Aber das grummelt dann halt die ganze Zeit im Magen rum. Ich fühle mich müde und abgeschlagen. Deswegen ist es für mich eine besondere Herausforderung, hier was zu essen zu finden. Aber es geht, es geht. Also es gibt ja, wie gesagt, die Backprodukte aus Weizen und Joghurt und Tomaten und Spaghetti. Und so bleibt mehr Tofu für mich? Das außerdem. So. Was wir wofür ein bisschen gebraucht ah. haben, war die Hafermilch. Aber sie gibt es. Wie bei uns aus Hafer, ein bisschen lecker. Die hat so einen alten, Gesch das hat mich an irgendwas aus meiner Kindheit erinnert. Diese, diese süße, so vielleicht natürliche Süße, ich weiß es nicht. Diese Hafersüße. Es war auf jeden Fall, schmeckt ihr sehr lecker. Äh, kann mit der europäischen Hafermilch auf jeden Fall mithalten. Ach so und die Firma Kargume, die ihr hier seht, die scheint generell hier so naturbelassene, äh, ungesüßte Produkte herzustellen, wie auch diesen Saft und andere Säfte. Das ähm, ist ohne Zuckerzusatz, wie wir es halt so kennen aus unserer Bioschiene. Und <lacht> ja. Ja, auch deshalb, weil ist tatsächlich ist, äh, kaufen wir hier wenig Obst oder ich kaufe hier wenig Obst und ich bin es gewohnt, sehr viel Obst zu essen. Weil zum einen, ja, es ist etwas teurer als bei uns und wir waren noch nicht an den richtigen Spots bis jetzt, wo man gute Früchte, beziehungsweise klar, ist jetzt auch gerade nicht die. Saison für Früchte oder für alles, also je nachdem, das variiert sicher auch. Aber daher, da ich es auch sehr gewohnt bin und der Jan auch sehr gut schmeckt und eben ungesüßt ist, haben wir jetzt mal so ein Säftchen dann noch mit dabei. Es ist nämlich relativ schwierig, hier ungesüßte Sachen zu finden, was weil schade schon mit, Wahrscheinlich, weil wir es schon können. Ja, okay, können wir können es halt so. auch nicht lesen, aber ähm, es ist einfach auch wie bei uns hoffenweise Zucker überall dran. So, dann habe ich heute gefunden. Weil mit Nüßlein, die gibt es hier immer so in süßen 20-Gramm-Packungen, maximal 50-Gramm-Packungen. Ich habe mal eine für 200 Gramm gefunden, kostet dann gleich 100 Yen, was in etwa so 8, 9 Euro sind. Und heute ist mir das über den Weg gelaufen. Woodfire Roasted Cashews in der, weiß nicht, 500, 480 Gramm, ja 500 Gramm Dose. Die sind leider salted, das mag ich nicht so sehr, aber es war einfach nur für 1000 Yen, das Ding zu kriegen, ist... Äh, ich finde dieses Päckchen. Zumindest. Ja ja, hier ist so ein, äh, was man sonst bei uns hat, um bei, bei Technik drin, um die Feuchtigkeit, dieses Granulatpäckchen ist ja auch drin. Total lustig. Und hier gleich als Vergleich, wir haben noch mehr. Bei Nüssen haben wir etwas, bei Jan vor allen Dingen. <lacht> aber ich knabber ja auch gerne mit. Äh, Nüssen haben wir die kleineren Packungen auch ja. noch mal heute zugeschlagen. Ja, die haben wir zuerst geholt, dann nacherst haben wir nachher wir ja, ja, ich glaube, es ist... Wir waren aber, in drei Leben tatsächlich. Ah ja, jetzt. ich habe nochmal. Also hier sind einmal, Man, hier haben wir einmal Mandeln. Eine Nussmischung. Und noch, noch eine. Also, genau. Wir sind ja. hier... Ah, ja. so. Achso, ja, jetzt habe ich die Nüsse schon drauf. Okay. Gibt natürlich auch immer schön alles extra verpackt. Alles einzelne Paprika ist zu ähnlich für unsere... Ja, ich kann hier zwei Sachen auch gleich noch mal äh, zu, mehr als zwei. Direkt zu den anderen Sachen. Das sind noch mal äh, Erbsen. Hier, getrocknete Erbsen. Da haben wir auch noch mal mehr Nüsslein. Ja. Noch mal mehr Joghurt. Ihr seht, wir machen... Einen, heute hatten wir einen Großeinkauf. Wasser. Das kann man auch einfach noch mal... Genau. Hast du noch was in deinem... Ne, meine du alle. Okay. Dann habe ich hier ganz special, ein, Apfel. Das ist ein einziger Apfel, man beachte die Größe, es ist ein riesiger Apfel, aber unverpackt, das war auch schon mal ein Kaufgrund. Ähm, genau, und wie gesagt, da ich sehr obstverwöhnt und Obstliebhaberin bin, äh, wollte ich den einmal testen. Wir waren natürlich nur im Supermarkt einkaufen, äh, es gibt auch diese kleinen Läden, wo man Sachen unverpackt äh, sich holen kann. Ja, Gemüse, Obst und so weiter. Ja, ja, äh, ja, genau. Wir haben noch hier ein kleines klein. Nudeln, also so Instant-Nudeln. Die sind, äh, wir haben die am ersten Tag, glaube ich, entdeckt gehabt. Die sind auch plain eigentlich, also nicht großartig mit irgendwas dabei. Nur sind Zwei so Mini-Säcklein in der Packung mit drin. Und am ersten Tag waren wir ja voll. Also wir haben es übersetzt alles hinten. waren so, yes, das ist vegetarisch. Beide Säcklein natürlich komplett dran. Mhm. Man hätte vorne übersetzen sollen auch noch, wo mega fett hier scharf drauf steht. Und das sind sie auch. Die sind, Wenn man das ganze Säcklein komplett reinmacht, sind die mega scharf. Schmecken aber auch richtig gut. Mhm. Genau. jetzt die wir, ist ja angenehm. Ja, die Schärfe ist, eine, finde ich, auch eine sehr angenehme. Äh, mittlerweile macht man aber, machen wir immer so nach Gefühl äh, von dem Pulver mit dran und genau, das ist sehr lecker. bunkern das Pulver auch. Genau, wir bunkern es für Eventualitäten. Wer weiß, ja, Schieben es euch unter, früher oder später. Ja, aber sehr, sehr lecker und eine leckere Schärfe. Genau, und dann waren wir noch kurz in der Bäckerei. Und ich habe mir neben dieser Puddingschnecke, falls sie nicht schmeckt, noch diese Croissants. Mal gucken. Wetterteigmäßig vielleicht, aber sie sind auch voll in Zucker angelegt. Und ich habe ein kleines Brötchen, also Brötchen so Milchbrötchen wieder mit ähm, Pudding -Schok Schokoladenpuddingfüllung. Das kenne ich auch schon. Eigentlich ja, ja. war es als Weg. Aber du musst zeigen, was da oben drauf ist. Was? Das hast du noch gar nicht gesehen. Nein! Ich habe das in der Bäckerei gesagt. Du hast gesagt. das in der Bäckerei <lacht> gesagt? Und ich dachte mir, du hast es nur gesagt wegen den Farben halt, weil das auch so. Nein. Oh nein, wie süß, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. <lacht> so gehe ich als Künstlerin durch die Welt. Das ist Ein Koala-Bär. Ein Koala? Ja. Nein, ein Panda. Ein Panda, Entschuldigung. <lacht> aber er hat es auch heute schon richtig gesagt. Ja. In der Bäckerei hat er gemeint, ein Panda-Bär. Mhm. Und ich habe es nicht gecheckt. Und ich dachte nur so, ah ja, die Flecken, ja ja, so weiß-schwarz halt. Aber nein, das ist ein richtiger Panda-Bär. Der wird jetzt nachher verspeist. Genau, bis gleich. Bis gleich? Ja, klar. Wir müssen den Leuten auch noch zeigen, wie das schmeckt. Okay. So, wir kommen zur zweiten Runde. Es gibt jetzt äh, um 17 Uhr nahezu Tea Time, Coffee Time. Dazu gibt's, wir haben ja hier draußen einen Automaten, davon haben wir noch gar kein richtiges Foto gemacht, oder? Kommt früher oder später noch. Kommen wir vielleicht, stellen wir mit auf den Blog unten drunter. Automaten von Haustür. Da gibt es diesen Kaffee, das ist äh, tatsächlich black, einfach schwarzer ungesüßter. Kaffee, ungesüßter, schwarzer, ungesüßter Kaffee, der warm daraus kommt. Kaffee. Dazu gibt es Hafermilch im Togobecher, becher warm gemacht in der Mikrowelle. Also ich würde mir nie eine Mikrowelle zulegen, aber man kann einige Sachen drin machen. So, du willst einen Schuss? Ja, ich würde gerne einen Schuss. Ich glaube, das reicht, das ist ja nichts. <lacht> ja, ja. Oh, okay, glaube ich. <lacht> Danke. Erzeugt natürlich wunderschön viel Müll. Und es ist, ist nicht so, als hätten wir nicht auch Kaffee hier, den wir durch. Aber es geht ja jetzt mal, um euch zu zeigen, was man hier so alles machen kann. Genau. Ist noch zu heiß. Jetzt bin ich gespannt, was hier drin ist. Oh, ich starre schon die ganze Zeit auf den Zopf. Ich weiß, er schmeckt sehr lecker. Oh, es riecht nach Erdbeer. Ich hab gesagt, das ist rosa. Wo ist denn das rosa? Das ist rosa. Hier, hier, hier das, ist, das bisschen. Ja, es ist, ja, okay. ist alles sehr rosa verfärbt. Hier ist also, ein Rosetum, Ah ja, da. ja, ja, ja, ja, rosa, ja, okay. Eine Erdbeerschnecke. Also, eine Erdbeerschnecke. Wahrscheinlich wie bei uns die Pfannkuchen. Berliner oder Krapfen. Oh Gott, jetzt habe ich auch Pfannkuchen gesagt. Einfach ja, aus dem Ding. <lacht> Krapfen. <lacht> ich meinte die Krapfen natürlich so. Ähm, mit oh, Erdbeermarmeladenfüllung, aber ich bin also gespannt. Also der Zopf sieht schon richtig gut aus. Der ist sogar innen marmoriert. Ja, ja. Na, neidisch. Ja, du schneidest <lacht> mir noch eine Scheibe ab, habe ich gehört. Scheibe für Jan. <lacht> Meine Scheibe. <lacht> mhm. <lacht> mhm. Halt Hefeteig mit Schoko. Mhm. Was wir hier schon auch können, ist diesen Milchbrötchenteig echt mhm. so fluffig machen. Mhm. Ich finde sogar, mhm. dass der ziemlich frisch ist. Meistens hier mhm. ja noch. Das stimmt ja. Bei uns ist der eher so trocken, also bei uns. Als ob, ich, als ob ich in Deutschland jemals Milchbrötchen gegessen hätte oder so. Ich, kann, ich kann das beurteilen. Als ich Hamburger kann das Brötchen oder so. Ich habe sehr viele Milchbrötchen früher gegessen. Ja, früher. Oh, oh. Das Ding hm. hat gar keine Füllung, es ist einfach nur durchzogen mit äh, Erdbeer. Geschmacksverstärker. man kann sagen, wo Erdbeer ist so das Hardcore. Mhm. Die Hardcore-Sache. Das schmeckt eigentlich immer mega künstlich auch einfach herzustellen, dieser Erdbeergeschmack. Ja, also es ist Chemisch auch 100% künstlich. Ja, also ich glaube nicht, dass das hier jemals eine richtige Erdbeere gesehen hat. <lacht> ich glaube auch nicht. Es ist einfach nur so mit, diesem, mit dieser Flüssigkeit einmal durchgegangen. Ansonsten ist es halt derselbe Teig wie Boah, riecht das nach Erdbeere. Ja. Oh Gott. oh Gott. Das riecht so krass nach wie gerade. Wie so eine Erdbeere <lacht> äh, auf dem Jahrmarkt irgendwie so ein Kram. Naja. Ja. Oder die Haribo-Erdbeeren, diese kleinen da. Kenne ich nicht. Oh ja, nachdem das riecht, total wie diese Haribo-Erdbeeren. So, der Panda einfach für den Podcast. Der Panda muss jetzt hier dran glauben. Das hat eher was von einem ähm, Berliner. Von Auch wieder Milchbrötchen eben. Panda ist jetzt nur noch halbiert. Ich wollte gerade sagen, guckt irgendwie traurig, aber es ist natürlich verständlich. Bin's genau. Da darfst du auch gerne, wenn du möchtest. Oh, nö. Das glaube ich, ein bisschen zu viel Schokolade. sage ich mit meinem Erdbeer. -Sinzen. So, jetzt gucken wir mal, was diese... Die klebt schon am Finger, aber es war abzusehen. Hm. Möchtest du hier aufschneiden? Na ja, das wird wahrscheinlich Fake-Blätterteig sein. Ihr kennt das schon? Der geneigte Zuschauer, die geneigte Zuschauerin, kennt das schon mit diesen ähm, Blätterteig-Sachen. Aber es sieht anders aus. Ja, stimmt. Es ist ein bisschen anders. Aber es wird jetzt ganz schön das rumblättern. Das andere schmeckt übrigens ganz okay. Also es ist sehr süß. Ja, schmeckt. Ist Blätterteig definitiv. Das einzige der Zucker. Das ist ganz schön, heftig. Ich finde das Beste ist dieser schokozopf weil der, der ist zwar süß, aber er hat trotzdem einfach nur so eine Milchbrötchen-Süße. Mhm. Ich glaube, die Schokolade ist sogar dunkler, okay. So, bevor jetzt der Speicher von diesem iPad wieder leer ist, noch kurz, was machen wir morgen? Wandern gehen, habe ich gehört. Am Morgen soll wieder stand, richtig schön sammeln. Also heute waren immer so Regentage. also heute. Heute und gestern waren so regentage bits und äh, deshalb werden ja, morgen ist, Sonne rauskommen und Wandertag. Wo geht's hin? Wussten wir noch nicht. Oh sucht mal aus, wo es hingeht. Wir werden eine neue Map ausprobieren, eine neue Map-App und berichten, ob die gut oder schlecht ist. Bis morgen!